You would not see how the trick is done. So I covered with this bit of chiffon. <laughs> Sorry. Chiffon! <laughs> okay. Give us a drum roll, Mr. McFarland. Okay. Im vierten Kapitel habe ich über eine spezielle Form der Schwellenmagie Mesopotamien gesprochen, die besonders blutig war. Leider war die Beschreibung etwas zu komprimiert und mehrere Leute haben mich kontaktiert und gesagt, dass sie es nicht verstanden hatten. Außerdem war wohl das im Video erscheinende Foto schwer einzuordnen. Dieses Video soll dazu dienen, ein bisschen Klarheit in die Sache zu bringen. Es soll auch eine Gelegenheit bieten, etwas über künstlerische Formen zu sprechen, denen die Magie zugrunde liegt. Die erste Frage, die ich beantworten möchte, ist diese Was war das für ein Bild? Das Foto zeigt nicht etwa die Nachstellung eines mesopotamischen Rituals, sondern eine mehrtägige Kunstaktion, die Hermann Nitsch in der, der 60er Jahre durchführte. Nitsch war ein Vertreter des Wiener Aktionismus, einer Kunstform, die Mitte der 60er und Anfang der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts sehr unterschiedliche Menschen verband. Diese Künstler äußerten sich mit klassischen Mitteln, denen sie durch bewusste Radikalisierung neue Bedeutungen verliehen. Hauptelement ihrer Arbeit war die gewalttätige Nutzung des Körpers und der Sexualität, um extreme Wirkungen zu erzielen. Die hier gezeigte Aktion ist bekannt unter dem Namen Das Orgien Mysterien Theater und versuchte eine Art komprimiertes Urdrama darzustellen, bei dem die Darstellungsmittel auf das elementare und ursprüngliche, auf das rein stoffliche zurückführen. Die Sprache auf den Schrei, die Musik auf den Laut bzw. das Geräusch, die Malerei auf das Verschütten von Farbe. Fasziniert von verschiedenen Mythen, die das Töten, Zerreißen oder auch Fäkalien zum Thema haben, entwickelte Nietzsche diese Aktion, bei der die Besucherinnen an Ritualen teilnahmen, die sie in direkten Kontakt mit Blut, Organen und nacktem Körper brachten. Grundsätzlich sollen die Aktionen des Wiener Aktionismus als eine Art Autotherapie fungieren. So drückt Otto Müll es in seinem Manifest der Materialaktion von 1965 aus, in der Materialien aller Art und ihre Assoziationen genutzt werden. Günter Pruss erklärt eine Aktion von 1967 wie folgt. Es ging darum, das Kacken und das Pissen ohne exzessive Einleitung darzustellen. Die Wiener Aktionisten, insbesondere Möhl und Nietzsche, präsentieren sich als Zauberer oder Helden, die der Welt Erlösung bringen. Ihre Rituale sollten die Menschen und die Realität verändern. Ihre Idee der Kunst hatte damit eine Parallele zu der schwarzen Magie in Mesopotamien. der Darstellungsformen flohen vor den Institutionen. Die Malerei der Aktionisten sollte neu erfunden werden und nie dem offiziellen Diskurs der Kunst folgen. Ebenso ist die schwarze Magie Mesopotamiens, wie ich im fünften Kapitel erzählte, nirgendwo schriftlich zu finden. Diese Tatsache deutet ganz klar auf ihren inoffiziellen Charakter hin, da in Mesopotamien nur das offiziell anerkannte in der schriftlichen Sprache Platz fand. Die weiße Magie wurde durch die Jahrhunderte katalogisiert, vervielfältigt und wiederholt. Es gab zwar eine gewisse Evolution und mitunter kreative Variationen, aber das Wesentliche blieb gleich. Davon zeugt nicht zuletzt das Handbuch der Exorzisten, von dem ich in einem früheren Kapitel berichtet habe. Die schwarze Magie wurde hingegen eher mündlich weitergegeben, was noch mehr Raum für organische Änderungen bot. Als ich über die Magie gesprochen habe, habe ich erwähnt, eine Form von metaphorischen Ritualen. Diese Art von Ritualen inszenierten einen physischen Durchgang, bei dessen Passieren das Subjekt des Rituals einen unerwünschten Zustand hinter sich ließ, also quasi am Eingang der Pforte zurückließ. Die neue Realität wartete am Ende des magischen Pfades oder hinter einer metaphorischen Tür. In dem konkreten Ritual, das ich im vierten Kapitel beschrieben habe, handelt es sich um das Halbieren eines Tieres oder einer Person, um einen solchen symbolischen Durchgang zu errichten. Die getrennten Körperhälften des geopferten Lebewesens bildeten eine Art Begrenzung, in deren Mitte ein neuer metaphorischer Weg entstand, der vorher nicht da war. Durch die blutige Inszenierung eines Pfades wird dieser neu wahrgenommen und gewinnt eine besondere Bedeutung, die das Erlebnis des Subjekts radikal verändert. Dank dieser Inszenierung und nur so kann man sagen, wirkt das Ritual. Das Subjekt geht den soeben erschaffenen Weg entlang und tritt am Ende des Pfades ein neues Leben an. Vielleicht klingt es Weit hergeholt, aber hier sehe ich den Ursprung der allmächtigen magischen Gäste. In der Theorie zur theatralen Magie von heute ist die magische Gäste meist ein wesentlicher Teil des Effekts. Die magische Gäste wirkt als Auslöser für die Magie. Sie ermöglicht den magischen Moment. Eine kohärente, im richtigen Moment und durchführte magische Gäste potenziert den Effekt. Das Gegenteil passiert aber auch natürlich. Mehrmals mit dem Finger zu schnipsen, dabei das Kartenspiel zu drehen, begleitet von einem Nackentick und mariniert mit einem musikalischen Zungenschnalzen, macht die Veränderung einer Karte nicht stärker, sondern schwächer, weil zu kompliziert. Die magische Geste kann und muss angemessen subtil sein. Um eine Karte zu verändern, reicht eine leichte Wellenbewegung der Hand. Um einen impotenten Mann in einen fruchtbaren zu verwandeln, muss man selbstverständlich Tiere opfern, Frauenkleider verbrennen und Spinnrocken zerschlagen. Das Zelebrieren von Grausamkeiten blieb nicht auf die Magie der Antike beschränkt. Noch im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert war Gewalt in der Zauberkunst allgegenwärtig. Und zwar sowohl vorgetäuschte Gewalt als auch sehr reale. Na Heinrich? Der Kulturwissenschaftler Simon Durin kommentiert die Vorwürfe, die Houdini gegen Robert Rudin machte und setzt sie in diesen historischen Kontext. Nach der Ausweitung der Enthauptungsillusion von Tieren auf Menschen, die Harry Keller berühmt gemacht hatte, folgten viele Demonstrationen, die sogar mit der ausgiebigen Verwendung von Eingeweiden nach einem größeren Realismus strebten. Tiere wurden zu der Zeit häufig Opfer der Magie, etwa in berühmten Kunststücken wie die Birdcage. In dieser Illusion wird ein metallischer Käfig mit einem Vogel darin gezeigt. Der Magier hält den Käfig in seinen Händen. Plötzlich verschwindet der Käfig und der Vogel. Das Geheimnis ist folgendes. Der Käfig kann sich sehr schnell zusammenfalten und wird durch ein Kabel zum Beispiel in den Ärmel des Magiers gezogen. Bei diesem Vorgang wird der Vogel zerquetscht und somit ermordet. Der englische Magier David Derrand beschreibt eine Version, die ohne diese Tat auskommt. There is always a risk of hurting the bird used for this trick, but Bertram rectified this by allowing the bird to escape from the cage just before he was about to vanish it. The bird flew into the back of the hole and Bertram remarked, ''You have flown away, have you? Well, take the cage with you.'' Then he vanished the cage in the conventional way. Zurück zu Simon Durin What cruelty? At one level, whether imitation or real, violence and cruelty on stage intensify the emotions of spectators and thus provide a cover for the magician to perform slides. They may also dramatically increase the power of magic. At another level, because the contract between magician and audience is fragile, it is open for precisely that reason to symbolic and sometimes real violence. Baudelaire describes how a child's frustration at not finding life in a toy culminates in violence against the toy. Magic also nourishes such violence. Gewalt spielt und spielte also nicht nur innerhalb der Zauberdarbietungen eine Rolle, sondern konnte auch in das wirkliche Leben hinüberschwappen, beispielsweise wenn ein Zuschauer sich dazu entschloss, seine eigene Waffe gegen einen vergeblich unverbundbaren Magier zu richten. Wer vor Publikum auftritt, muss die Wirkung der Täuschung daher stets unter Kontrolle behalten, um unerwünschte Reaktionen zu vermeiden. Auf jeden Fall wird in dem Zitat von Düring klar: Gewalt und Grausamkeit können sowohl Emotionen verstärken, als auch die Macht der Magie selbst, egal ob sich um Theatrale oder um wahre Magie handelt. Some appropriate music, Maestro? Thank you. First, some A goodly amount of gunpowder. Some uranium-238. Shake well. Strike an ordinary match. Girls, you'd better hold on to your boyfriends. Swallow the match. So...